Ist eine Informations- und Sensibilisierungsplattform und fördert die Vernetzung. Das heißt, wir haben einerseits eine Ausstellung zum Thema Food Waste, die heißt Aus Liebe zum Essen, weil wir versuchen, positiv zu kommunizieren. Das eben auch positive Art sagt, ähm, versucht doch mal, Resten kreativ neu zu kombinieren und dann fängt man an, sich mit Resten überhaupt auseinanderzusetzen. In Haushalten entsteht fast die Hälfte des Food Wastes, weil man eben immer das Gefühl hat, es sind die anderen, es sind die anderen. Aber eigentlich sind es vor allem eben auch die Privathaushalte. Die Schweiz ist so sauber, das heißt, wir sehen nie, wenn, wenn Sachen weggeworfen werden. Und etwa also ein Drittel aller Lebensmittel, die für den Menschen produziert werden, werden am Schluss nicht von ihnen gegessen. Von der Zahl her sind 2,3 Millionen Tonnen Food Waste in der Schweiz jedes Jahr. Das ist so viel wie äh, 100 44.000 Lastwagen von Zürich bis nach Madrid.